Ja, hier habe ich jetzt drei Strategien für dich, was du am Beispiel einer Übung eben ausprobieren kannst. Die Übung lautet, dass du dir eine, eine Alltagsbeschäftigung aussuchst, ähm, was nicht zu so lange dauert, aber täglich eben aus, ausüben musst. Und Strategie 1 ist, dass du so eine so ein Tätigkeit von dieser regelmäßigen Beschäftigung aussuchst, welche dir kaum Energie kostet. Und nicht nur das, sondern was dir womöglich auch leicht fällt und eben Spaß macht. Das könnte sein, dass du nachmittags zum Beispiel regelmäßig trinkst du deinen Tee mit Keks äh, oder ähm, eben deinen Kaffee und ähm, dann kommt gleich auch schon die Strategie 2 dazu. Und das heißt, dass bevor, bevor du diese Tätigkeit jeden Tag eben angehst, stellst du ein Stoppuhr für 30 Sekunden. In dieser Zeit kannst du entweder sitzen oder stehen oder kannst auch laufen. Also du kannst ja auch einfach rausgehen. Und, äh, und versuche dich dann jetzt ganz langsam an die Ruhe heranzutasten und vielleicht musst du die ersten Male diese 30 Sekunden sogar auf 10 oder 15 Sekunden ähm, runterschrauben und nur so, also weniger Zeit einplanen. Ähm, aber das Wichtigste ist, dass du es jeden Tag versuchst und ähm, ja, diese bewusste Stille dann sozusagen direkt vor deiner Routine am Tag passiert. Dritte Strategie, dass du, wenn die Übung beginnst und die Stille eintritt, du einfach mit Neugierde dann eben lauscht. Anstelle mit Bedenken gehst du mit Neugierde ran. Das heißt, dass du vielleicht beobachten kannst, okay, ja, was will denn mein Herz mir sagen? Oder was sagt mein Körper? Zuckt es irgendwo? Oder, ja, welche Gedanken habe ich jetzt gerade? Worauf freue ich mich denn noch heute oder morgen? Und du musst nicht Fragen stellen. Du, du musst auch nicht sofort was spüren. Das ist auch ganz normal oder erlaubt, dass du dabei vielleicht gar nicht wahrnimmst. Es kommt dann mit der Zeit. Es heißt, dass je öfters du dann aber auch immer wieder das eben meisterst und das ist das Wichtigste, dass du das versucht hattest, kannst du dir einen riesen Erfolg verbuchen. Warum? Weil du währenddessen natürlich deine Selbstwahrnehmung wieder schulst und damit natürlich dein Selbstwert wieder baust, aufbaust und du auch gleichzeitig noch eben an deiner Selbstfürsorge arbeitest bzw. bereits was gemacht hast. Und ich wünsche dir wirklich gutes Gelingen dabei. Eine zweite Übung kommt noch eben diese Woche, und zwar als traumasensitive Yoga-Übung. Und ähm, kannst du als Alternative auch das ausprobieren, um naja, mit der Ruhe und mit der Entspannung eine Freundschaft zu schließen.